Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ein Roblox Studio und Custom Admin-Commands hinzufügen. Ich habe ja schon mal ein Video über HD-Admin gemacht und da habe ich auch erklärt, warum ich kein Tutorial dazu machen werde, wie man ein eigenes Admin-System baut, weil HD-Admin sich einfach als Standard etabliert hat und der Aufwand den Nutzen nicht rechtfertigt, es sei denn, ihr arbeitet an einem eigenen großen Spiel, dann könnt ihr euch euer Admin-Modul aber auch selbst und dafür zugeschnitten bast. Und sollte dann auch wissen, wie das selber geht. In dem Video will ich euch aber zeigen, wie ihr eigene Commands erstellt. Weil das ist die Frage, die ich am häufigsten bekommen habe unter dem letzten Tutorial. Falls ihr das letzte Tutorial noch nicht gesehen habt und in diesem Video irgendwo nicht vorankommt, dann schaut euch das Video an. Das ist oben rechts auf dem i verlink Weil hier werde ich nicht auf alle kleinen Einzelheiten von HD Admin eingehen, sondern einfach nur zeigen, wie man Custom Commands erstellt. Deswegen legen wir erstmal los. Reine Roblox Studio. Wir öffnen die Toolbox, geben HD Admin ein. So, als erstes Suchergebnis kommt auch schon HD-Admin. Wichtig, dass ihr darauf achtet, dass das von Forever HD ist. Jeder andere Creator ist Fake und dann holt ihr euch wahrscheinlich ein Virus in euer Spiel, weil es gibt keinen Grund, ein HD-Admin-Modul in euer Spiel hinzuzufügen, welches nicht vom Originalhersteller ist. Hier habt ihr HD-Admin. Eine Frage, die mich auch letztes Mal häufig erreicht hat, ist, warum habe ich keine Owner-Rechte bekommen? Erstens, ihr müsst euer Spiel publishen. Ihr geht oben auf File, dann äh, Save to Roblox S, unten auf Create New Game und dann erstellt ihr halt ein Spiel. Es muss erstmal in ein Spiel gepublished sein und zweitens, ihr müsst dann auch der Owner von dem Spiel sein. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel das Spiel für eine Roblox Gruppe erstellt, statt für euch selbst, dann müsst ihr auch der Owner der Gruppe sein oder ihr stellt halt selber ein, dass ihr der Owner seid. So also in HD Admin drin haben wir hier natürlich die Settings, die können wir wieder anpassen, wie wir wollen. Was ich nur jetzt einmal schnell anpassen möchte, ist erstens, Commandbar möchte ich für Level 0 sichtbar machen. Einfach nur, weil wir es nachher testen wollen und es dann ein bisschen einfacher ist, das kann ich später hier wieder hochstellen sonst könnt ihr euch die settings anpassen wie ihr wollt und um eigene commands zu party admin hinzuzufügen geht ihr einfach auf custom features dann auf server dann auf modules und dann doppelklick auf commands und schon seid ihr im modul in dem ihr commands hinzufügen könnt hier schon ein beispiel command den könnt ihr euch kopieren und dann einfach hier unten einfügen von geschwungene Klammer auf bis zu geschwungene Klammer zu Semikolon müsst ihr alles kopieren und jetzt könnt ihr euren Command einfach customizen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für Commands wollen wir erstellen? Das müsst ihr euch selbst beantworten. Ihr könnt da eigentlich alles reinschreiben, was ihr reinschreiben wollt. Jede einzelne Funktion, die euch einfällt, könnt ihr hinzufügen. Ich habe euch beim letzten Mal kein Beispiel gezeigt, wie man Commands erstellt, weil ich dachte, ja, wenn ihr irgendwas selber haben wollt, dann werdet ihr schon selber wissen, aber ich habe da zwei Ideen für Commands, die ich euch einfach mal als Beispiel zeigen kann, damit ihr auch einmal seht, wie man das dann richtig implementiert. Zum Beispiel habe ich hier so einen Zauberstab als Datei rumliegen. Den ziehe ich hier einfach mal rein. So, ich sage No. Und dann haben wir hier einen wunderbaren Zauberstab, der heißt Connys Stab. Wie man den Stab erstellt, so wie er ist, das erkläre ich in einem anderen Tutorial, welches noch kommen wird. Und ich hoffe, das kommt nächste oder übernächste Woche. Ich weiß nicht, ob ich den Zauberstab und das Tutorial dazu bis dahin fertig bekomme. Den Zauberstab packe ich jetzt einfach mal in den Server. Storage rein. Weil wir wollen jetzt einen Command hinzufügen, damit ich mir diesen Zauberstab geben kann. Was man natürlich machen kann, um es ganz einfach zu machen, man packt ihn nicht in Server Storage, sondern man packt äh, condi Stab einfach rein in Tools, hier bei Custom Features. Und wenn ich dann reingehe ins Spiel, kommt natürlich wieder äh, die Benachrichtigung, sobald HD Admin geladen hat, dass ich Owner bin. Ihr Rank ist Owner. Wenn das bei euch nicht kommt, habt ihr entweder nicht HD Admin von Forever HD, oder ihr seid nicht der Owner von dem schon gepublisheden Spiel oder nicht der Owner der Gruppe. Dann drücke ich einfach mal auf die Taste L für die Command Bar und gebe dann einen gif Me. Dann kann ich eingeben, Conny's Stab. Da kommt schon Conny's Stab. Und dann habe ich Conny's Stab und kann den auch benutzen, wie ich lustig bin. So kann man das einfach machen, um sich Tools zu geben. HD Admin hat eigentlich schon an die wichtigsten Dinge gedacht. Wir machen jetzt aber einen eigenen Command, der das tut. Deswegen packe ich den einfach in den Server Storage. Ich glaube, GIF funktioniert sogar dann, wenn es im Server Storage ganz normal drin liegt, weil HD-Admin ist ziemlich smart. Aber wir machen einen eigenen Command, ihr werdet schon sehen, warum. Der Command heißt dann nicht mehr Conny's Stab, sondern einfach Zauberstab. Und dann können wir Aliase festlegen. Und Aliase sind andere Sachen, die man in die Command-Leiste eingeben kann und der Command wird trotzdem gecallt, wie zum Beispiel Besterb. Prefix ist immer das Semikolon, das man vorsetzt. Das könnt ihr austauschen durch was anderes, ansonsten... Nehmt ihr einfach den Standard-Prefix, Rank 1 können wir so lassen, wir können aber auch sagen, nein, nur Rank 3 darf das haben und höher. Wenn ihr wissen wollt, was welcher Rank ist, könnt ihr einfach auf Settings gehen und dann seht ihr hier, 0 ist Non-Admin, 1 ist VIP, 2 ist Mod und 3 ist Admin oder höher. Das heißt, den Zauberstab können jetzt nur Admins oder höher bekommen. Rank Log False bedeutet, dass man den Command nur auf Spieler verwenden kann die einen niedrigeren Rang als sich selbst haben. Ist relevant für Commands, die man auf andere Leute bezieht als sich selbst. Loopable bedeutet, dass man den Command immer und wieder in einem Loop ausführen kann. Das will ich nicht, das wäre ziemlich dumm. Tags könnt ihr hier dann auch noch festlegen. Die Tags sind zum Filtern da. Man kann in den Settings ja einstellen, dass bestimmte Commands unter bestimmten Tags nicht verfügbar sein sollen. Könnt ihr könnt ja hier unten Modify Command, Set Command by Tag. Und dann könnt ihr hier einfach überschreiben, Abusive-Commands, also die Commands mit dem Tag Abusive können dann nur von Admin verwendet werden und so weiter und so fort. Also hier könnte ich zum Beispiel jetzt den Tag Abusive reinschreiben, weil der Zauberstab, der ist schon ziemlich overpowered. Description, das soll eine kurze kleine Beschreibung sein, was der Command so macht, ist eigentlich gar nicht wichtig für die Bedienung von HD-Admin, aber könnt ihr natürlich inkluden. Und Contributors, da schreibt ihr euren eigenen Namen rein, in meinem Fall Roblox-Conny, da gebt ihr einfach Credits, an denen der den Command geschrieben hat. Und ich werde ihn jetzt schreiben, der Command wird in diese Brackets reingeschrieben, in die Funktion. Die Funktion nimmt immer den Speaker, der, der den Command geschrieben hat und die Argumente, die mitgeliefert werden. Die Argumente, die erfordert werden, die legt man hier fest. Und zwar einmal Player, weil ich möchte festlegen, wer den Stab bekommt. Und da müssen wir Player reinschreiben, wenn wir wollen, dass HD-Admin uns dann auch einen Spieler zurückgibt. Und dann sagen wir noch Anzahl... Da könntet ihr zum Beispiel Number schreiben, aber ich will spezifizieren, deswegen habe ich Anzahl geschrieben. Ihr könnt das übrigens klein schreiben, weil die Argumente werden sowieso alle lowercase am Ende rausgehauen. Es gibt keine Unfunction, weil wir werden den Zauberstab den Leuten nicht mehr wegnehmen. Unfunctions sind halt dafür da, um einen Command rückgängig zu machen. Machen wir jetzt nicht. Als erstes legen wir den Spieler fest und der Spieler ist entweder man selbst oder wenn man einen Player festgelegt hat, halt dieser Spieler. Deswegen schreiben wir hier hin, Spieler ist gleich Argument Nummer 1 oder Speaker. Argument 1 ist hier das erste Argument in der args liste und wenn es keiner ist, ist, dann halt der Speaker. Dann müssen wir den Stab bekommen und der Stab befindet sich im Server Storage. Wir haben den ja hier unten in Server Storage reingepackt und dafür gibt es einen kleinen Trick bei HD Admin. Und zwar können alle HD Admin Commands auf Main zurückgreifen. Und in Main ist halt ganz HD Admin drin. Da kann man auf alles mögliche zurückgreifen und HD Admin speichert für sich selbst auch den Server Storage. Das heißt, ihr könnt Main.ss schreiben, um auf den Server Storage zurückzugreifen und der findet ihn dann dort sicher. Jetzt schreiben wir hier noch Doppelpunkt Find First Child und dann in Anführungsstrichen Conny's Stab. Damit suchen wir dann nach Conny's Stab im Server Storage. Falls wir den Connys stab nicht finden sollen, kann die Funktion natürlich nicht weiter ausgeführt werden. Also inkluden wir das. If not Conny's Stab, then auf jeden Fall Return. Aber wir können auch einen Error outputten. Äh, dafür nutzen wir die HD-Admin API. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich nicht so ausführlich damit beschäftigt. Und das hier ist wahrscheinlich nicht der Weg, wie es gedacht wurde. Aber es funktioniert so auf jeden Fall. Main.modules.api und Jetzt können wir die API-Funktion Error benutzen. Und die nimmt einmal einen Spieler, der die Error-Nachricht bekommt. Und das ist der Speaker. Und dann noch ein Komma. Zauberstab nicht gefunden. Doppelpunkt, Klammer auf. So, das können wir jetzt einmal testen. Indem wir hier oben auf Play gehen, können wir testen, ob was passiert, wenn wir den Command eingeben. Und jetzt passt mal auf. Wenn ich jetzt er äh eingebe oder dann einfach Stab eingebe, weil das war ja ein Alias, den wir eingegeben haben, passiert nichts. Es gab kein Error. Wenn ich jetzt aber hier oben auf Home gehe, dann auf Current Client klicke, um zum Server zu gelangen, dann im Server Storage den Stab einfach entferne oder ich ändere den Namen zum Beispiel. Da ist nicht mehr Connys Leerzeichen Stab, sondern noch Connys Stab ohne Leerzeichen. Dann wieder zurückkehre zum Client und dasselbe nochmal mache. Und zwar Stab. Dann kommt hier unten die Notice, Zauberstab nicht gefunden. Game Notice, Zauberstab nicht gefunden und eine Error-Message. Perfekt. Das heißt, das hat schon mal funktioniert. Der Command wird ausgelöst und wenn der Stab nicht gefunden wird, sagt der Zauberstab nicht gefunden. Jetzt wollen wir noch dem Spieler den Zauberstab geben. Und ich habe hier eine Anzahl festgelegt. Das heißt, wir können mir mehrere Zauberstäbe geben, wenn wir wollen. Standardmäßig natürlich nur einer. Und dafür machen wir erstmal einen Loop vor. Anzahl ist gleich 1. Weil wir starten erstmal mit einem Zauberstab. Und wir wollen maximal so viele wie in Argumente 2, also Arx 2, festgelegt wurde, Zauberstäbe haben. Oder 1, falls nichts festgelegt wurde, du. args 2 ist die Anzahl, die wir festlegen. Das heißt, wenn wir sagen, ich will 10 Stäbe haben, dann sage ich Stab, Mi, 10. Und dann wird er hier diesen Loop 10 mal ausführen. Wenn wir einfach nur Stab eingeben, dann wird Mi automatisch, also wird der Spieler automatisch zum Speaker. Und args 2, die Anzahl wird automatisch zu 1 und dann kriegen wir halt einen Stab. Und jetzt müssen wir uns nur noch den Stab geben. Dafür machen wir uns natürlich eine Kopie. Local Zauberstab ist gleich Connys Stab Doppelpunkt Clone. Dann werden wir den Zauberstab noch umbenennen in Zauberstab Name ist gleich Zauberstab. Und dann sagen wir Zauberstab Punkt Parent ist gleich Spieler Punkt Backpack. Und damit haben wir uns eine Kopie vom Zauberstab gemacht ihn umbenannt und dann dem Spieler gegeben. Warum haben wir ihn umgenannt? Einfach nur, um zu rechtfertigen, dass wir nicht den eigenen Command von HD-Admin benutzen, sondern einen eigenen Command dafür machen. Weil der Command von HD-Admin ist nicht in der Lage, den Zauberstab zu bearbeiten. Wir könnten theoretisch alles an dem Zauberstab bearbeiten. Der Zauberstab, wenn wir den anklicken, seht ihr hier unten, er hat einige Eigenschaften und wir könnten seine Eigenschaften bearbeiten und den einfach stärker oder schwächer machen. Und damit haben wir unseren ersten Command geschrieben. Ein super einfacher Command der uns einfach Zauberstäbe gibt. Mein Rank ist Owner. Das heißt, ich gebe jetzt ein Äh und dann einfach Stab. Und ich bekomme hier unten Zauberstab. Steht da, kann ich raufklicken und dann habe ich diesen Zauberstab. Ich drücke nochmal auf die 1, dann ist der weg. Ich kann den auch droppen, indem ich Backspace drücke. Dann habe ich den weggepackt. Der Stab hat dann ein bisschen gemeckert, weil der Stab ist noch nicht fertig. Also der ist halt bei weitem noch nicht fertig. Der hat ganz viele Fehler noch. Und was ich natürlich auch machen kann, ich kann... R drücken und dann sagen, Zauberstab, da oben steht dann, wenn ich Zauberstab eingebe, was ich eingeben kann, dann natürlich me als Player und dann sage ich 10, ich will 10 Zauberstäbe, drücke Enter und ich habe 10 Zauberstäbe bekommen. Funktioniert. Jetzt kann ich zum Beispiel all meinen Freunden welche geben oder ich kann natürlich auch gleich sagen, Zauberstab meine Freunde und dann haben wir die Sache auch. Das geht natürlich auch. Gut, dein Command ist cool, aber wir wollen vielleicht noch einen cooleren Command, mit dem man mehr machen kann. Was ich als YouTuber manchmal gerne hätte, wäre so ein Safe Space, wo mich keine Leute belästigen können. Und deswegen nehmen wir uns noch einmal diese Beispielfunktion hier oben, drücken Steuerung C, gehen hier einmal runter, drücken dann Steuerung V. Und dann werden wir hier eine neue Funktion machen, die uns ein Safe Space generiert. Der Safe Space Command, den nennen wir dann auch einfach mal Safe Space. Und als Alias können wir zum Beispiel einfach nur Space eingeben. Dann kann man Space eingeben, damit man einen Safe Space bekommt. Rank packe ich zum Testen mal auf 0, aber standardmäßig wird er natürlich auf 1 oder höher gestellt, weil den Command soll nicht jeder benutzen können. Weil der hat auch den Tag abusive. So, dann... Als Description schreibe ich rein, verschafft dem Ziel ein wenig Safe Space, Contributors bin natürlich wieder ich, Roblox Conny. Also wie ich mir das vorstelle ist, ich möchte einfach, dass alle Spieler, die in einem gewissen Radius um mich herum sind, weggeflinkt werden, damit ich mir die nicht mehr angucken muss. Und HD-Admin hat sogar schon einen eigenen Flink-Command, den wir dann auch callen wollen, aber wir wollen den an allen Spielern callen, die in unserer Nähe sind. Also brauchen wir natürlich wieder Argumente als erstes Argument, den... Player. Dazu sollte ich vielleicht auch mal sagen, schaut euch gerne die Dokumentationen alle von HD Admin an. Hier hat Forever HD zum Beispiel geschrieben, wie man Command erstellt. Und hier wird sehr viel erklärt dazu. Unter anderem, wenn wir mal runter scrollen, hier ist ein Overview of each property. Hier steht, was jede dieser Eigenschaften macht. Und hier das Funbit, die Argumente. Hier steht zum Beispiel drin, als Argumente kann man Number eingeben für eine Zahl, Text, String, Reason, Question für einen gefilterten String. Material für ein Material. Man kann Color eingeben für Color. Halt Player zum Beispiel für einen Player und hier steht auch, wo ihr eine volle Liste von allen Argumenten, die man angeben kann, finden kann und zwar unter Main Module, Server, Modules, Parser, Arguments. Was wir jetzt nicht aufrufen können, weil dafür müssen wir uns das Main-Module holen, welches von HD-Admin ja required wird. Und hier unten steht auch noch, dass er empfiehlt, dass wir uns einfach mal so die Funktionen angucken, die das Main-Modul Core-Functions einfach so bietet. Find Value, Get Humanoid Root Part, Get Humanoid, bla bla bla. Und darauf werden wir auch in der Funktion mal zurückgreifen. So, ich schließe das jetzt aber weg mit dem Dreck. Neben Player brauche ich natürlich noch ein Radius. Das ist dann eine Zahl. Und nicht zu vergessen eine Force, und zwar wie stark die Leute weggeflinkt werden sollen. Das sind die Argumente, die wir haben. Jetzt geht's ran an die Funktion. Es gibt keine Unfunction dafür, weil ich werde nur einmal einen Fling machen und jetzt nicht, dass äh, die ganze Zeit alle von mir weggeflinkt werden. Das könnte man natürlich auch machen. Das wäre mir jetzt aber noch ein bisschen zu extrem. Zuerst holen wir uns natürlich wieder den Spieler. Dafür können wir genau das, was wir hier oben geschrieben haben, einfach kopieren, weil es ist genau das gleiche. Spieler ist Argumente 1 oder der Speaker. Und dann holen wir uns den Primary Part von dem Spieler. Und dafür greifen wir mal zurück auf das, was Forever HD gesagt hat, das Core Functions Modul. Dafür sagen wir jetzt main Doppelpunkt Get Module und dann geben wir ein CF, weil das gibt uns das Core Functions Modul zurück, welches sehr viele Funktionen bietet, die nützlich sind. Zum Beispiel Doppelpunkt Get HRP, das gibt uns den Humanoid Root Part vom Spieler namens Spieler. Dann sagen wir natürlich, yo, wenn wir keinen Humanoid Root Part von dem Spieler finden, weil der Spieler noch nicht gespawnt ist oder warum auch immer, dann einfach returnen wir jetzt mit der Funktion, dann gibt es keine Funktion. Als nächstes legen wir den Durchmesser fest von der Area, die sich um uns herum halt schließt. Wir haben hier den Radius. Das bedeutet, der Durchmesser ist der Radius mal 2. Und als Standardwert gebe ich einfach mal 30 ein. Das ist ein ziemlich großer Radius, aber jetzt auch kein viel zu großer Radius. Hier könnt ihr einen anderen Default-Wert nehmen, wenn ihr wollt. Aber ich arbeite mit einem Durchmesser, weil wir gleich die Area auch einfach mit einem ganz normalen Part festlegen werden. Was ich aber auf jeden Fall brauche, damit wir nicht so viel Code schreiben müssen, ist meine Conny Library. Dafür gehe ich mal hier auf K-Notes. Das ist ein Plugin, das ich geschrieben habe, damit ich einfach meine Notizen immer habe. Dann kopiere ich mir hier Conny Library raus, schreibe dann local, Steuerung V ist gleich, -like Require. Und nochmal ein Doppelklick auf Conny Library und dann hier Steuerung V. Und dann haben wir die Conny Library auch schon importiert. Und nun erschaffen wir uns ein Part, welches sich... Um uns herum befindet, das wird unsichtbar, das wird niemand sehen, das ist einfach nur dafür da, um zu sehen, wer in unserer Nähe ist, weil ich will jetzt keine Raycasts nach draußen schießen, ich mache das einfach mit einem Part. Das nenne ich Safe Space, Local Safe Space ist gleich Park. Da legen wir natürlich ein paar Kleinigkeiten fest, zum Beispiel CanCollide kommt auf False, Anchored kommt auf True, Transparency kommt auf 1, damit wir das Part nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen, Dass Es ist praktisch nicht da ist. Wir legen die Shape von dem Part fest. Und zwar auf inem.parttypezylinder, weil wir wollen halt rundherum... Wir könnten eigentlich auch einen Kreis nehmen. Ne, wir machen Zylinder, dann lernt er ein bisschen Mathe. Weil das Blöde ist, bei einem Zylinder hier, wenn wir hier oben auf Part und dann Zylinder gehen, dann ist der oben so also umgedreht. Wir wollen eigentlich, dass er nach oben guckt, aber das guckt der standardmäßig nicht, weil, keine Ahnung, Roblox sich dachte, boah, die Form ist viel besser. Was auch immer die sich dabei gedacht haben. Das heißt, wir müssen das Ding gleich noch drehen. Aber bevor wir es drehen, müssen wir die, erstmal die Größe festlegen. Und zwar mit safespace.size ist gleich Vector3.new... Dann sagen wir 30 für die Höhe. Ihr könnt hier eine ganz andere Höhe festlegen, aber Spieler, die sich 15 Stats über euch oder 15 Stats unter euch befinden und sich innerhalb dieses Radius befinden, den ihr eingegeben habt, die sollen halt trotzdem weggeflinkt werden. Und dann halt einfach Durchmesser, Durchmesser. Sonst hätten wir hier Radius mal 2, Radius mal 2 machen müssen. Deswegen habe ich hier einfach einmal mal 2 gegeben, dann Durchmesser. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Und nun müssen wir diesen Safe Space dorthin bringen, wo sich unser Spieler befindet. Und das machen wir mit Safe Frame ist gleich primary part .c Frame. Aber das Ding wird dann komisch gedreht sein und wir wollen, dass es eine richtige Drehung hat. Und um das Ding dann nochmal um 90 Grad zu drehen, damit es die richtige Ausrichtung hat, schreiben wir mal Frame.angles 0,0, math.red90, damit es um 90 Grad gedreht wird und zwar über die lokale Z-Achse. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer berührt alles diesen Safe Space? Und dafür benutze ich Conny Library. Local, ähm, sagen wir, Target Spieler. Weil Spieler haben wir ja schon. Das sind dann alle Spieler, die halt von der Funktion getargetet werden. Ist gleich Conny Library, Doppelpunkt, Get Spieler. Wenn ich so drüber nachdenke, wäre Get Touching Characters viel geiler. Aber die Funktion hat Conny Library nicht. Vielleicht werde ich die irgendwann mal updaten. Und dann einfach Safe Space. Und damit kriegen wir jetzt ein Table der alle Spieler beinhält, die dieses Part berühren in diesem Moment. Der Table ist ein bisschen weird, aber ich habe den halt so gemacht, wie ich ihn persönlich gerne mag. Und zwar schreiben wir es mal so, dann haben wir es ja immer drin. Es ist ein Table, der wird indiziert mit dem Spieler und enthält als Value den Humanoid, weil manchmal will man halt den Humanoid haben. So habe ich halt den Spieler und den Humanoid beides in dem Table drin. Das ist halt, was ich gerne so mache. Jetzt sagen wir if not target Spieler, then return end. Weil wenn kein Spieler berührt, was ziemlich unwahrscheinlich ist, weil der eigentlich. Spieler berührt natürlich immer, dann return wir end, aber für den Fall wird halt returned und jetzt schreiben wir natürlich noch einen loop und weil dieser Table mit den Spielern indiziert wird, müssen wir auch die Argumente ein bisschen anders machen als sonst und zwar mit for player, Komma, unterstrich in target Spieler do und hier werden wir die Spieler dann wegfliegen. Erstmal müssen wir natürlich checken, dass der Spieler, den wir gerade wegfliegen wollen, nicht wir selbst sind, das heißt if player ist gleich Spieler, then Continue and, Dann kehren wir weiter zu den nächsten Spielern. Und dann müssen wir die Fling-Funktion callen. Und dafür gibt es bestimmt auch einen besseren Weg, es zu tun. Aber wie gesagt, ich hatte keinen Bock, mich jetzt so intensiv mit HD-Admin zu beschäftigen. Deswegen Main.commands.fling. So haben wir schon mal den Fling-Command. Da in den Commands ist immer... Eine Funktion namens Funktion drin. Und die Funktion callen wir dann. Und wir müssen sie callen mit denselben Argumenten, die wir hier auch haben. Und zwar dem Speaker, da sind wir. Und dann ein Table mit den anderen Argumenten. Das heißt, in dem Table befindet sich dann der Spieler, den wir flingen wollen. Und Argument 3, was ja unsere Force sein soll. was wir standardmäßig auf nichts packen müssen, weil es standardmäßig dann den Standard vom Fling übernimmt. Wir können hier Args 3 Ohr zum Beispiel. 10 reinschreiben, dann ist das unser Standardwert, aber ich brauche jetzt keinen Standardwert, wir lassen das einfach so. Wenn wir das jetzt aber so machen, dann wird erst geflinkt, dann wartet die Funktion immer, bis der Flink fertig ist und dann wird der nächste Spieler geflingt. Das wollen wir nicht, wir wollen alle auf einmal fliegen, deswegen schreiben wir davor einmal coroutine.wrap, wappen das einmal alles ein, dann packe ich hier hinter Funktion eine Klammer zu und dann haben wir das. Jetzt haben wir coroutine.wrap, main.commands.flink.function und dann wird es ausgeführt, Direkt mit diesen Argumenten. Und dann wird alles separat voneinander ausgeführt. Und was wir nicht wollen, ist, dass diese Funktion zu oft hintereinander gecallt wird. Deswegen packen wir jetzt hier ein Task.Wait2 rein, damit halt nicht zu oft hintereinander geflinkt wird. Falls diese Funktion zum Beispiel in einem Loop gecallt wird. Loopable. Ja, wir können hier Loopable zum Beispiel auf True packen. Dann haben wir unseren Loop. Das kann man theoretisch machen. Und nachdem dieser Loop hier vorbei ist, dann müssen wir natürlich noch den Safe Space löschen: Safe Space Doppelpunkt Destroy, damit wir keinen Müll hinterlassen. Oh, mir fällt gerade auf: der Safe Space, der ist ja gar nicht im <lacht> Workspace-Augenblick. Safe Space. Parent ist gleich Game. .get -service workspace Ich bin mir sicher, dass es auch, wie wir es hier oben gemacht haben, Main.ws vielleicht geben wird. Habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt, deswegen lassen wir das einfach so. Und damit sollte der Command funktionieren. Wir haben jetzt einen Command gemacht, der alle anderen Spieler, die zu nah an uns dran sind, einfach wegflinkt. Wenn ich das alleine teste, bringt es mir natürlich gar nichts. Weil ich bin jetzt hier in dem Spiel drin, freue mich, dass ich der Owner bin, gebe oben einfach ein Space und... Nichts passiert. Außer, dass hier unten einmal die Conny Library required wurde. Weil es war ja kein Spieler in der Nähe, außer wir selbst. Wir können jetzt... Das Ganze aber mal ordentlich testen. Und wie testen wir das? Indem wir oben auf Test gehen. Dann stellen wir hier ein, dass wir auf einem Local Server testen wollen mit zum Beispiel vier Spielern. Und dann drücke ich auf Start und das kann, wenn ihr einen schlechteren PC habt, ein bisschen länger dauern. Weil jetzt wird ein Roblox-Server bei euch in Roblox-Studio emuliert und vier Spieler werden auch noch emuliert. Und ihr könnt die alle in separaten Fenstern dann steuern. Also das ist dann schon... Ein bisschen mehr Aufwand, vielleicht aktiviert sich die Firewall und dann müsste immer der Firewall sagen, ja, ist in Ordnung. Das ist jetzt ein Server, den ich wirklich starten möchte. So, und dann geht's rein und dann sind wir hier als Player 3. Und deswegen habe ich die Command-Power auch auf 0 gestellt. Einerseits, damit ich jetzt als Nicht-Admin l drücken kann und trotzdem die Command-Bar bekomme. Commands kann ich einfach mal eingeben, dann sehe ich hier alle möglichen Commands. Kann ihr suchen nach Space. Und dann sehen wir hier Safe Space, Player Radius Force. Gehen wir rein, können uns angucken, verschafft dem Ziel ein wenig Safe Space. Rang 0, Non-Admin kann es benutzen. Man kann es loopen, es ist abusive und wurde von Roblox Conny erstellt. Dasselbe können wir natürlich auch bei Zauber machen. Zauberstab haben wir hier Player Anzahl, alias ist Stab. gibt den Ziel einen Zauberstab, Admin und so weiter. Und jetzt wollen wir natürlich, dass das funktioniert. Deswegen haben wir hier einen Spieler, der uns auf die Pelle rückt. Dann haben wir hier einen anderen Spieler, der von uns wegläuft und dann gucken wir einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt einfach eingebe Space. Ich gebe Space ein und die beiden fliegen weg, der Spieler fliegt nicht weg, weil er weit genug von mir entfernt ist. Was ich natürlich machen kann, wir gehen jetzt einmal hier oben auf Test und dann auf Clean Up, damit die ganzen Clients wieder geschlossen werden und dann gehe ich nochmal rein in die Settings und hier unten haben wir Loop-Commands und da stelle ich auch mal auf 0. Damit einfach mal meine Testspiele auch loopen können. Ihr müsst es natürlich unbedingt wieder hochstellen, weil sonst kann einfach jeder alle möglichen Commands loopen. Dann gehe ich wieder hier oben auf Test, dann auf Start. Dann werden natürlich wieder der Server und alle Spieler gestartet. Und jetzt können wir einmal gucken, ob der Command auch im Loop funktioniert. Dafür drücke ich natürlich wieder L, dann einmal Save Space. Und dann seht ihr hier Space Player, Radius Force. Das heißt, ich will Save Space. Dann um mich herum. Dann der Radius, wollen wir jetzt 10, ein kleinerer Radius, 10 Starts in die Richtung. Aber die Force packen wir mal ein bisschen niedriger auf 1. Und wenn wir wollen, dass der Command sich loopt, dann geht ihr einfach nochmal an den Anfang und schreibt davor Loop. Und dann wird der Command immer und immer und immer und immer wieder ausgeführt. So, und jetzt wird der Command auch immer und immer und immer wieder ausgeführt. Und wenn wir jetzt zu diesen Spielern hier hingehen, uns einfach mal so neben die Stellen sagen, hey Jungs, was geht ab? Dann flingen die einfach alle weg. Was ihr dabei aber bedenken müsst, ist, dass wir am Ende der Funktion zwei Sekunden Cooldown hingepackt haben. Das heißt, der Command wird nur alle zwei Sekunden funktionieren. Wenn ich jetzt bei einem Spieler einfach mal sage, dass er sich resetten soll, damit er endlich mal respawnt hier hinten. So. Und dann wieder in seine Nähe komme, passiert erstmal nichts für zwei Sekunden. Oh, und ich glaube, der Loop ist auch weg. Und wie es aussieht, sorgt der Loop nicht dafür, dass er sich für immer loopt, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum loopt und dann hört der Loop auch irgendwann wieder auf. Wie man einen Loop dazu bringt, dass er unendlich loopt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich mich nochmal genauer informieren. Aber falls es für euch ein Problem ist, könnt ihr den Command natürlich so schreiben, dass er sich grundsätzlich loopt und eine Unfunction schreiben, um den Loop wieder zu beenden. Das liegt alles bei euch. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr in der Lage seid zu coden. Wenn nicht, dann lernt es. Und falls euch das Safe Space nicht reicht, könnt ihr euch natürlich immer noch den Zauberstab Geben. Nein, ich habe keine Permissions. Dann muss ich kurz mal zum Server wechseln und den mir den Zauberstab bei eigener Macht geben. Haha. <lacht> und dann könnt ihr andere Leute zur Hölle schicken. Hinfort mit dir. Wusch. Na ja gut. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Schaut doch gerne das Video, das hier jetzt eingeblendet ist, an. Bis dann und ciao!